Oh, oh, Es ist 6.42 Uhr. Uhr so früh aufstehen im Urlaub. Oder. Boah. Ja, so ist es. Heute geht es noch laut, Es wird. Wahrscheinlich Erdleben. Schauen mal, wie es draußen ausschaut. Boah. Naja, regnen tut es nicht. Aber berauschend ist auch nicht. Fahren. Ich bin da auf der Hauptstraße Richtung Laos unterwegs und dann auf einmal bin ich mal irgendwo über einen Kanten gesprungen mit dem Roller, wie mit einem Motor groß und das hat die Hauptstraße Ende dann einmal auf dem Weg. Ich fahre jetzt da einfach weiter, mir ist das wurscht. Übergang nach dem VA von Vietnam nach Laos. Da geht es ganz schön in die Berge rauf. Also die Strecken ist pff, extrem schlecht. Es ist total schlammig, die, die Straßen und sehr schwer zum fahren. Man die sehr oft mit dem Moped, also sehr langsam fahren. Schlaglöcher ohne Ende, also sehr schlechte Straßen. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen vorbereitet für die Grenze. Das heißt, ich habe jetzt einmal... Normal kostet das äh, Visa ca. 30 bis 35 Dollar, da gibt es so ein Stempelfee. Ich habe jetzt mal äh, 45 Dollar eingesteckt im, in der Hosentaschen. Ich habe hab noch ein bisschen Geld, habe ich zwar, also ich habe noch ein paar andere Dollar im Geldtaschen drin, aber mehr kriegen sie nicht von mir. Und dann habe ich noch das Postfoto hergerichtet, Mal schauen, ich hoffe, dass ich reinkomme, dass man auch mit dem Moped keine Probleme machen aber ich, ich hoffe nicht. Äh, kann natürlich immer sein, dass man einen korrupten Beamten erwischt aber ich lasse mich mal überraschen. Also, ich melde mich dann wieder auf der anderen Seite, wenn ich reinkomme. Sonst muss ich halt wieder zurückfahren. Hilft auch nichts. Also, so werden da die Schlagreicher gepflegt. Also, aufpassen bitte, nicht zu so schnell fahren. Das sind die, die die Schlaglöcher <lacht> Ja, gut. <lacht> So jetzt sitze ich da am Grenzübergang zwischen also Vietnam und Laos. Leider sagt mir da jeder, ich kann mit einem vietnamesischen Moped nicht nach Laos reisen, Jetzt ist nicht riskieren. ich muss zuerst die vietnamesische äh, muss tragen zuerst lassen. Das heißt, ich verliere mein Visum und dann habe ich kein Visum, wenn ich sollte nach Laos nicht reinkommen, kann ich ohne Visa wieder nicht zurück nach Vietnam nur muss jetzt nicht mehr Und ich würde das jetzt nicht riskieren. Also der Rheinsübergang Nam Phuao nicht zu empfehlen. Ich habe mit ca. 10 Beamten jetzt geredet. Ja, Google Translator, weil da kann kein Mensch Englisch. Und jeder hat mir gesagt, es geht nicht, dass ich mit dem Moped nach Laos einreise. Also ich werde es jetzt auch nicht riskieren. Ich werde einfach weiter nach Neurauffahren und fertig. Dann wird es Laos heute diesmal nicht werden. Jetzt gebe ich es nicht auf. Jetzt bin ich da in der Dienststellerort reingegangen. Jetzt hole ich mir da einfach einen Beamten und vielleicht keiner der mir helfen kann. Mal schauen. Ja, jetzt habe ich da so einen jungen Beamten auftreten, der hat mir das gleiche gesagt. Ich glaube, ich werde umtragen, ich werde da nicht einfahren nach Laos. Jetzt habe ich noch sechs Tage Visa für Vietnam. Ich werde ein bisschen schauen, dass ich komme und dann haue ich mich. Ich bin Flieger, entweder zurück nach Thailand oder irgendwo anders. Ja, mal schauen. Als ich nach Laos reingekommen bin, schaue dass ich weiter nachher neue komme. Äh, ja, zeige ich da jetzt ein bisschen eine Landschaftsfotos oder Videos. Unglaublich, die Landschaft hat sich da jetzt ziemlich verändert. Es ist nicht mehr so dschungelmäßig, sondern eher schon so wie bei uns zu Hause. Eigentlich eine sehr schöne Gegend mit äh, Maisanbau, Tee, was ich so gesehen habe. Ja, sehr sauber, schaut es aus. Also es ist sauberer wie im Süden. Es ist Videos natürlich hinten haben. Also, das nenne ich jetzt einmal Deckenschollung da, nicht schlecht, muss ich sagen. Jetzt fahre ich da entlang des Flusses, ich weiß nicht, ist der Mekong, muss ich nachher nachschauen, aber ja, einfach geil, jetzt ist die Sonne wieder draußen seit einer Woche sehe ich wieder endlich so richtig schöne Sonne, blauer Himmel, cool. Nicht überall auf der Welt, auch in Vietnam. <lacht>